Den roten Teppich hinauf. Hallöchen. Er tanzt hier rum. Bei seiner großen Statue. Ja, das ist einfach so, ein, so eine Kamera. Okay. Hi. Magnificent. Stunning. This trophy is everything I desire. Auf der Shelf in meinem Of Natürlich, this big trophy is just a plastic replica. The actual trophy is really tiny. Okay. Oh my, oh my, what is that I see? Is it true in a beauty? An innocent soul with a heart of gold? Ich? Was zum. Oh no, it's just a little girl. Oh. Hello. Schade. Oh wait. You're not a penguin? Then that's good. I could use some non-penguin company around here. As all my penguins are frankly terrible actors. <lacht> ich merke erst, jetzt, dass seine äh, Füße Schuhe aussehen, als wäre das so <lacht> als wäre das so, so Pommes. <lacht> oder oder so. Das könnte auch so dynamit sein, oder? Keine Ahnung, das sieht auf jeden Fall sehr weird aus. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin und muss bird movie Award. gewinnen. Es no doubt I dass ich dich als Star haben. Hier, Okay. Ah, danke. Most important part of a passport is the picture, Dylan. You have to look flashy and stunning. Step right over here. Let's take the pic. Okay. Okay, put on a smile and stand still, please. Don't move. Don't move. Ich habe mich bewegt. Let's see how the picture turned out. Oh. Darling, you moved! The picture is ruined! How could you? We've got to fix this ugly mugshot up with some old fashioned photo doctorate. Here, take these markers and turn yourself into the most stylish, fashionable young lady. Photoshop. Okay, da, wir haben jetzt 0815 Headkit-Foto. <lacht> da können wir jetzt draufmalen, was wir wollen. Ähm Okay, was wollen wir? Äh Geben wir uns mal so ein so ein Schnauzbart. Das ist ein bisschen schwierig mit Controller, aber Yeah. Das ist so dumm. Jetzt wird uns Niemand erkennen. Ähm was können wir noch machen? Hier. Ich gebe ihr dicken fetten Lippenstift. Da. Ganz toll. Ja doch, ich hätte es auch klein machen können, merke ich. Ganz nice. Ähm Äh was fehlt noch? Was ist noch ganz wichtig? Ganz wichtig ist noch äh ist noch das Triforce, was natürlich alle Helden an der Stirn haben. Das darf man nicht vergessen. So, fertig. Yay! Yeah, wir haben einen Ausweis der Bundesvereinigung der Vögel. Laut Gesetz bin ich jetzt ein Vogel, glaube ich. Wonderful, darling, oh, just wonderful! Meet me at the movie set tomorrow and we'll make you a star! Nice! Hey, what do you think you're doing? Oh, you can't just jump in and fiddle with the annual Bird Movie Awards! That's fraud! Fraud! Hey everyone, we've got a fraudster over here. Oh... Where are my owl guards at? Oh, why are the owls so darn useless? Uh, Alright, listen here, lass. You're in big trouble. If you're helping crooked DJ Grooves rig the awards, and I can't take you to jail, then you're got to help me even the score. Ich hab das Gefühl, hier gibt's zwei Endings. Das ist richtig. Du to be the star of my movies too. Here, hold our newest prop. Practice showing it off and bring it to my movie set tomorrow. You got that? Don't be late. Ja. Bin einfach so am Stehen. Let's go. Hm. Müssen wir uns für einen entscheiden? Müssen wir beiden helfen? Als seltener Sticker ist ein Head Kids Raumschiff aufgetaucht. Finde ihn. Hä? Was soll das denn bedeuten? Intruder Alert! Wer ist denn jetzt dabei? Äh. Das ist so ein richtiger Rare-Character. So, we meet again. My arch -Nemesis. Was? Was? You don't remember me? How rude. It's me, boss of the mafia. Oh. Remember you blew me up in little indiscretion and your young friend captured my remains in this jar? Oh, da, da, da war wohl was. bin body. I should be furious, Aber it is okay. The past is the past, and I'll accept your carcass as an apology. Was? You won't hand it over? Such nerve on such a small child. If I had hands, I would slap you. I'll just buy a new body then. There has to be some poor soul out there who would be willing to trade his corpse for money. <laughs> I may not look like it right now, but I'm well traveled. I know the whereabouts of all the secrets on this planet. Okay. Buy my, my map badge and I will show you where you can find relics that will make you rich. Oh. Oh, er ist hilfreich. Äh, stehe still, um dir. Um dir Geschenke, Münzen anzeigen zu lassen. Ich hab kein Geld, Mann! Immer noch nicht! Aber interesting. Ich muss dringend Geld farmen, Mann. Aber okay. Warte mal, wir sollen doch gleich weitermachen, oder? Hier gibt es irgendwo einen Sticker versteckt. Ja gut, aber wo? Wo soll es jetzt... Hallo, hallo. Ich war gerade stuck. Nice. Wo soll es denn hier jetzt einen neuen Sticker geben? Frage ich mich. Wir können das mal aufsprengen. Macht das hier? Das ist eine kleine Maschine, die Tokens nimmt, und um dir ein Geschenk dafür gibt. Okay, drei Tokens einwerfen. Ich hasse Geschenke. Das ist keine drei Tokens. Oh. Hm. Na gut. Oh ja. Das ist natürlich zugemauert. Und hier haben wir hier was für? Ja, wir haben. Ja, wir haben ein Stück hier. Besser als nichts. Okay, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wo das sein könnte. Aber machen wir es ein andermal und machen wir jetzt hier weiter. Und ja, scheinbar muss man sich... Ah. Hm. Okay. Okay, es gibt hier also zwei verschiedene... Ja, wie soll ich sagen, zwei verschiedene Welten, Zeitspannen, die wir machen können. Einmal die, wo wir dem Schaffner helfen, einmal die, wo wir dem DJ Grooves helfen. Ich mache einfach mal alles nach der Reihe, also wenn jetzt zum Beispiel steht, Akt 2, mache ich das erstmal, statt Akt 3. Ja, weil sonst äh, verwirre ich mich selber noch. Mord im Eulenexpress. express uh. jetzt wird's ernst. Uh oh, oh. Dieses Schwester. schon uh. uh. Interessanter Filter. Ich, ich, ich wollte auch nirgendwo reingehen. Ich, ich, die Kamera ist nur so komisch. Willkommen zurück, Lassi. Well, ich habe written nicht das Skript für mein movie yet, so also wir recording. nicht call Ich you when wenn das Skript ist Okay. Wir fahren gerade erst mal noch. Das Skript ist noch gar nicht fertig. Hä? Was passiert? E egal, egal. Machen wir weiter. Ich mag aber die entspannte Musik hier. Sind die Böse? Why, hello there, owl. I don't we've had the of meeting. Nee, aber es sieht lustig aus. As you can tell, I am also an express owl. I do much hooting. From one owl to another. Wie lautet der Mädchenname der Schwester deines Onkels? Weiß ich nicht. Ähm. Äh. Äh. Amo. Gus. Ich hab keine Ahnung mehr. So gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, was auch immer ich hier eingebe, könnte vielleicht noch lustig werden. Mal schauen. Oh, es ist... Ich sehe, ich sehe... Das ist das Kind von of von sisters Freundin, von der Freundin, von der Freundin, von der Freundin, von der Freundin, von der Freundin, von Ich hoffe, ich kann dich... Some days, as us Express Owls enjoy meeting the family of our fellow Owls. Okay, das ist so dumm. Hello, fellow Express Owl. Do you care about security? I care about security a whole lot. You should not be going around telling information to strangers. It could be a security risk. Ich glaube, der will jetzt Werbung machen. I can help your daily life become more secure. What is your favorite combination of letters and numbers? Jetzt eine ich mein Passwort herausfinden. Was deine Lieblingskombination aus Buchstaben und Ziffern? Äh. äh ah, pff, Mo. Go 69. Ist zufällig sogar mein Passwort. I see. I see. Oh, oh, oh, oh. Also. My favorite combination of letters and numbers da. Did you notice that there's suddenly a lot of crows on this train? Mm. they all gone on the last stop. Speaking of at which stop did you get on the train? What do you mean you fell from the sky? <lacht> so, da war ja was. Did you know that having a pet helps improve self-confidence and relieve stress? Did you nee. also know that pets can have pets? It is true. Was? Unfortunately, us express owls are not allowed to have pets. It is a sacrifice we must make in the name of hooting. Hm. But if you had Was? Wenn du ein Haustier hättest, was glaubst du, wie der Name des Haustieres, deines Haustieres aus der Kindheit lauten würde? <lacht> Die Geräusche. <lacht> Gigi. Ah, ich will mal Start drücken. Gigi. Is certainly an interesting name for a pet, even for a pet's pet. Was zum Teufel? Was ist das hier? Wo bin ich hier? Das ist total weird. Aber auf jeden Fall merkt man, hier in diesem Kapitel gibt es viel mehr. Ja, Story. Viel mehr Gequatsche als in der ersten. Welt. Äh, äh, okay. Oh, hello, fellow Express Owl. I am stuck on an advanced mathematical and scientific issue. Do you see this advanced formula on the blackboard? Can you decipher the scientific formula for me? What does it say? Äh, uh, da steht... Decibel... 4... I lo love... <lacht> ah, das könnte auch eine fünf sein. Das könnte fünf sein. I see. The solution ist... Uh, uh, uh, uh. It was obvious. Thank you, fellow Express Owl, and thank you for agreeing to the terms and conditions on the backside of the blackboard. <lacht> was? Was schicken da auf der Rückseite? terms and conditions. Ja. Habt ihr das auch alles durchgelesen? Ja, natürlich habt ihr das, ne? online form. Hm. Hm. Es ist wirklich schwierig, auf diesem Treppen zu sitzen, mit diesen Krohns, die das Platz befinden. Sie interviewen mich über alles, was ich tue. Ja, bei mir auch. Ich glaube, das sind Spione. Wie typisch ich das denn ein? Oder geht das nicht? War das einfach nur ein Joke? Okay. Okay. Ich bin total überfordert. Vielleicht merkt man es. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Hier oben noch was? Ja. Komme ich da jetzt gerade hoch. Ja. Merke ich aber auch erst jetzt, ne? Äh, hallo? Ja. Ne, ha, da ist eine Leiter. Das ist doch eine Leiter. Oder? Nein? Das sieht für mich aus wie eine Leiter, aber ist scheinbar keine. Hm. Dann komme ich da maybe doch noch nicht hoch? I don't know. Oh, na. Ich versuch's nochmal. Ah, da ist extra so ein so, so eine Delle, dass es nicht hochklettern kann. Okay. Fellow Express Owl, do you ever wonder what it would be like to be a superhero? Ja. The most important feature of a superhero is the name. Every superhero needs an intricate name to their fame. If you were a superhero, what would your name be? If entered on an online form, with standardized account identification requirements. <lacht> ich wäre ähm, Batman. Die gibt's mich doch gar nicht. Voll kreativ. Ich habe es Der Ich deine Antwort. Okay. okay. Huh? Hm? Da hat wohl jemand meinen Amogus-Namen gelesen. Äh... Wie war ich das? okay. <lacht> Ah. Gott, <lacht> wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Was, kann ich da durch? Okay, ich glaube, wir glaub, finden mal einen Schlüssel. Gut. Dann, äh... So wird alles. Ja, dann muss ich auf jeden Fall einen Schlüssel finden. Äh... <lacht> This is why some owls choose to pluck their feathers. Which body part of yours are you the most ashamed of, fellow Express-Owl? <lacht> äh, also... Also... Ähm... Äh, welches Körperteil schämst du dich am meisten? <lacht> äh... Sagen wir mal... Fertig nichts nein wie schlimm Ach das ist eine leid oder was, was leuchtet denn da ah, nochmal so ein Garn. Brauchen wir jetzt nicht mehr, aber also halt, wir haben den Hut schon, aber wir können ja trotzdem sammeln. Hä, ist eine, das ist eine Tür der P-Room? Hey, Was ist das jetzt? Oh, schaut mal, ah, jetzt können wir die auch benutzen. Hä? Lol. Das ist einfach so ein. So ein, so, so ein, ja, wie sag ich das? Für, movement. Eigentlich soll man wahrscheinlich hier stehen, damit man hochkommt. Ja. Oh, das gefällt mir. Das ist richtig cool. Boi. Und weiter geht's. und diesen Schlüssel. Den nennen wir mal. wir bestimmt noch mal be gebrauchen. Ich habe meinen irgendwo verloren Bitte, nicht auf Ich kann nicht aus dem Weg gehen. Ich was soll ich denn jetzt machen? Hm, vielleicht können wir mit dem Schlüssel woanders reinkommen? Gab es hier unten irgendwo eine... Achso, ja, klar. bin oh, ich dumm. Ich komme wieder vergessen. Hm, überhaupt nicht auffällig, dass da einfach so ein Geschenk rumliegt, ne? Hm. Hm, na gut. Oh, wirklich vom Geschenk. Detektivoutfit, Zeit, Verbrechen aufzuklären. Achte auf Hinweise. Oh, süß. Wie das aussieht, voll süß. Ja. Like <lacht> What the. Am Morgen ist es hier online. Oh <lacht> Was zum... So? Das ist ja total gruselig. Okay, ist das mein neuer Haupthut? Für immer oder jetzt nur für diese Quest? Aber das ist ja voll süß. Ich mag auch die Farben passen so gut. Dieses Gelb und das Braun. Ich finde, das passt gut. Hmm, ja, das ist auf jeden Fall. Moment, der schneller tut. Okay, also zurück zum Anfang. Ist ja nicht lang her. Was zum. <h marine> Red Sass. Jemand würde von den Express-Uhlen ermorden. Und ich kann es noch mehr glauben, dass es die Onkels deines ist. Was musst du selbst sehen? Ja, ich rede nicht so gerne. Ooh, du hast mir so, wie du willst, oder? Das ist was ein Mörder tun Leave this case to us. We're K.A., the Crow Agent Watch. We've been monitoring everyone on this train since the last station. These are sus. We'll be searching the entire train for evidence. No one is allowed to go outside of this wagon. What? I can't even walk around in my own train! Oh, how dare you! Once the clock hits midnight, We'll get off at of the station with the murderer in cuffs. Stay here while we investigate further. Okay. Eine Eulenstunde übrig. Die Zeit rennt. Beeilt euch. Nur ihr könnt äh. Ja, rausfinden, wer. wer Amogus hier eingebracht hat. Bam. Äh. Oh, diese Kork-Pechniks können nicht sagen, was zu tun. Ich glaube, sie haben den Mörder and und sie all alle die Ja, gut, also das ist natürlich jetzt äh, Mörder-Mystery. Genau, wir sollen hier ja eigentlich hier nicht eintreten, weil sonst genau das hier passiert. Und wir dann wieder hier landen. Deshalb aufpassen, dass die uns nicht finden. Und wir sollen da hoch. Das heißt... Wir latschen hier lang. Äh, springen am besten hier rüber. Genau. Ah, Wreck-Room. Da konnten wir vorher noch nicht rein. Oh, das ist neu. Was ist denn da? Evidence oder so? Der Schaffner ist jetzt ein verfügbarer Verdächtiger. Magnus, <lacht> Es tut mir leid. Ich konnte mich nicht äh, beherrschen. <lacht> oh nein, bitte, bitte lasst mich nicht die Folge so nennen. Äh. Night Cabin. Hm. Gehen wir mal hier rein. Hm? <lacht> Okay. Hm. So viel für ein Schlüssel. Den wir auf jeden Fall gebrauchen. Nehmen wir den mal mit. Nur wofür weiß ich noch nicht. Hm. Da muss ich hin, Kumpel. Oh, knapp. Ich wollte nicht länger warten. Hä? Gab es auch eine Plattform? Okay, keine Ahnung. Schaue ich das beim nächsten Mal. Okay, eine Stunde ist wieder vergangen. Ach, habe ich einen Zeitdruck? Okay, der guckt nicht weg. Der guckt die ganze Zeit dorthin. Da komme ich also nicht hin. Aber hier kann ich rein. Mit dem Schlüssel. Luggage. Aha, und wegen dem Hut merken wir, dass hier was ist. Ja Just drop the, You'll never catch the real murderer You sure? You can point your at clues. The clock is ticking you to murderer? The clock is ticking oh, oh. Das Ding kann man nicht benutzen Das ist seitlich das soll nicht seitlich sein Huh <lacht> Was ist denn da oben? Please take one. Okay, wenn ich dran komme. Hm? Nicht? Wo komme ich denn da dran? Ach, von da oben wahrscheinlich. Ist da noch was? Und Garn. Mhm. Hier leuchtet auch noch was. Ah ne, das sind die Fenster. Das sind nur die Fenster. Hab ich eigentlich unten noch was verpasst? Moment. Die Kamera ist ein bisschen doof. Aber ja, da unten ist noch was wichtiges. Und zwar Evidence! Confidential steht da. Die Krähen sind jetzt verfügbare Verdächtige. Die Krähen sind jetzt sass. Darf ich da durch? Nö, darf ich nicht. Aber irgendwann werde ich direkt hierhin teleportiert. Das ist schon mal irgendwas. Doch warte, da komme ich hin, wenn ich hinsprinte, glaube ich. Ha, mein Outfit behalte ich aber jetzt, mein neues. Und dieses Tanzen bleibt auch aus irgendeinem Grund, was irgendwie gar nicht dazu passt. Naja, was soll's. Um Long jump here rüber. Lost and found! Bag of seeds, claim before I eat them. Lost. A birdcage, needed for grandma. Stinky hat, all oh, mine now. That is my loot! Quit ran reading and get back to work. Have you seen this egg? I have seen it. Und eins davon und nee, ein paar davon wurden rausgerissen. Nee, ich habe das echt nicht gesehen. What? Schlüssel? Was soll denn Schlüssel sein? Oh kann ich das hier doch aktivieren? Nee. Das Ding ist seitlich. Wieso ist das überhaupt seitlich? Hm? Nee, keine Ahnung. Komm ich da rein? Warte mal, kann ich auch runter? Okay, da können wir auf nicht rein wegen der Krähe. Nein, jetzt bin ich wieder hier! Okay, geil, gehen wir trotzdem mal zur Cafeteria. <lacht> äh. Was? Oder auch nicht? Was zum... Ich bin total verwirrt. Darf ich hier gar nicht rein? Doch. Doch. Das funktioniert. Ah, immer wenn sie lachen. Ja, immer wenn sie lachen, kann man kurz durch. Okay. Ich schaue mich kurz ein bisschen um. Ist über mir was? VIP-Room ist da oben. Aber da ist auch noch ein Raum. Okay, gehe ich erstmal zum VIP-Room, würde ich sagen, wenn ich schon mal hier bin. Du, du, du, du, du, du. Mhm. oh oh Das wird knapp. Nicht gut. Gar nicht gut.